Zwei Jahre lang ungefähr hat Otto Banko mir das so beigebracht und dann ist er leider verstorben. Das sind unheimlich viele Kleinigkeiten, die beim Druck eine wirklich gravierende Rolle spielen. Die Rollstöcke selber, die sind nicht winklig, die sind aus verschiedenen Hölzern gemacht. Die sind wellig ineinander, die haben Risse vom Trocknungsprozess, die sind fein gesplittert, die nehmen unterschiedlich Farbe an. Im Zusammenspiel mit Farbe und Papier, das handgeschöpfte Papier, muss ich die Farbe dick auftragen, weil es schweres Papier ist, also dickes Papier ist, muss ich die Farbe weniger stark auftragen, weil es handgeschöpftes Mütten ist, muss ich mit der Hand fester drücken, weil ich da Vertiefungen im Holzschnitt äh, äh, entdeckt habe. Zuerst war ich daran interessiert, wie die Drucktechnik geht und dann kam auch dazu, dass die Farben gemischt werden mussten. Aber es war ja doch ein bisschen spezieller hier, weil die Grundfarben eigentlich nur dieses Schwarz und das Deckweiß sind, sind die fertigen Farben und alle anderen Farben werden gemischt mit Pigment und mit Leinölfirnis. Abreiben, das Abreiben mache ich nur deswegen, damit die Luft darunter weg kann. 770 Holzschnitte mindestens sind das, davon haben alle eine Schwarzplatte und sehr viele haben eine zweite Farbe und einige haben auch drei Farben. Im Prinzip kann man von einem Holzstock, ich will nicht sagen unendlich, aber über 100 Drucke machen, ohne dass sie kaputt gehen. Jetzt will ich noch ein bisschen Korrektur machen. Bin schon wieder im Rausch hier. Und dieses Hölzchen ist auch das, mit dem ich alles auch immer drucke. 770 Holzschnitte, mit der Zeit habe ich es alle mal gedruckt. So, ich nehme es jetzt auch ganz ab.